Du hast Dich gerade zur Ruhe begeben und es Dir sehr gemütlich gemacht. Vielleicht liegst Du auf einem Sofa oder in einem ganz bequemen Stuhl oder in Deinem Bett. Wo auch immer du dich befindest, das spielt keine große Rolle. Wichtig ist, dass du dich selbst fühlst und ungestört bist. Und so beginne, regelmäßig zu atmen, so wie es sich gut für dich anfühlt. Und nun konzentriere dich auf deinen Körper. Und wenn es dir möglich ist, dann spreche mit deiner inneren Stimme, Und beginne bei den Füßen. Lasse deine Füße vor deinem dritten Auge entstehen. Und sage ihnen, liebe Füße, ich danke euch, dass ihr mich durch das Leben tragt. Ihr lieben Zehen, ich danke euch, dass ihr mich begleitet bei jedem Schritt und Tritt. Und dann stelle dir vor, wie du deine Füße streichelst. Streichle über den Fußrücken bis zu den Zehen und streichle deine Fußsohle. Und dann gehe in Gedanken zu deinem Knöchel, zu beiden Knöcheln und streichle auch diese und sage Danke, Danke, liebe Knöchel, dass ihr so gut beweglich seid, und dass ich mich auf euch verlassen kann, dass mein Tritt immer standfest und kräftig ist. Dann gehe weiter nach oben, zu deinen Baden und zu deinem Schienenbein, streichle sanft und liebevoll, die Haut und spreche auch jetzt mit deiner inneren Stimme den Dank aus, dass dich dein Schienenbein und deine Waden immer so gut unterstützen, dass sie deinen Schritt kräftigen und sicher machen. Und nun lege deine Aufmerksamkeit zu deinen Knien reiche deine Knie und sage, liebe Knie, ich danke euch für die Beweglichkeit, die ich durch euch erlangen kann und ich danke euch auch, dass ihr mich so gut durch das Leben tragt. streichle deine Oberschenkel und spreche auch hier die Worte des Dankes. Sage, ich danke euch, dass ihr mich durch mein Leben begleitet, dass ihr kräftig und stark seid, meinen Körper wunderbar tragt. Und dann gehe zu deinem Becken, zu den Knochen in deinem Becken, zu deinem Sakralgelenk und zu allen Beckenknochen. Streichle auch hier mit deiner Hand über die Knochen, über die Gelenke und bedanke dich für die Beweglichkeit. Bedanke dich, dass die Gelenke so gut funktionieren und sende deine ganz große Liebe zu deinen Gelenken. Dann gehe zu deinen Organen in deinem Bauchraum, streichle deinen Darm, sende ihm deine größte Liebe und sage deinem Darm deinen größten Dank, weil er immer so gut funktioniert. Und all das, was du ihm an Nahrung gibst, so gut verdaut. Und sende nochmal deine allergrößte Liebe. Dann gehe weiter nach oben in deinen Magen. Zu der Niere, der Leber, der Galle. Streichle die Organe mit deiner Hand, so liebevoll, wie es dir möglich ist. Und bedanke dich, dass sie alle so gut funktionieren. Sende Liebe und Licht. Und beobachte, wie deine Organe dieses Licht aufnehmen. Wie sie deine Liebe aufnehmen. Dann gehe noch ein wenig weiter nach oben. Zu der Lunge, zu der Speiseröhre zu deinem Herzen, zu all den Organen, welche im Brustkorb liegen. Streichle auch hier eine nach dem anderen. Mit deiner tiefsten Liebe und Achtsamkeit bedanke dich bei deiner Lunge, dass du atmen kannst und dass sie immer so gut funktioniert und du dich gar nicht darum kümmern brauchst. Bedanke dich bei deinem Herzen, dass es ständig für dich schlägt und dich am Leben erhält. Sende deine allergrößte Liebe Und spüre, wie deine Organe an Energie zunehmen und in deinem Körper die Freude steigt. Beobachte, wie sich Freude in deinem Körper bildet. Dann gehe weiter nach oben in deinen Hals. Beachte vorher noch deine Schultern und deine Arme. Bedanke dich bei deinen Armen, bei den Gelenken und bei den Händen, dass sie dich so gut begleiten und du alles mit deinen Händen greifen kannst, was du möchtest. Streichle über die Haut. Über deine Schultern, Ellbogen und Hände und sende deine größte Liebe und Dankbarkeit. Streichle jetzt auch deinen Rücken von oben nach unten an der Wirbelsäule entlang. Und sage danke, danke zu deiner Wirbelsäule. Dass sie so gut funktioniert, dass sie dich trägt und aufrecht durch das Leben gehen lässt. Dann gehe zum Hals, zu deinem Genick und Hals, streichel deinen Hals, und sage ebenfalls Danke und bringe deine größte Liebe zum Ausdruck. Dann gehe zu den Mandeln und deinen Kiefer. Lasse Liebe und Dankbarkeit in deine Mandeln in deinen Kiefer einfließen, zu all deinen Zähnen, zu der Zunge und dem Hals. Bedanke dich bei deinem Hals, dass du durch deinen Kehlkopf sprechen kannst und dass du die Worte der Liebe durch deinen Kehlkopf äußern kannst. Dann gehe zu deinen Ohren und zu deiner Nase, zu deiner Stirnhöhle und den Augen. Lasse auch hier deine größte Liebe fließen. Streichle deine Organe und bedanke dich, dass du sehr gut hören kannst, dass du sehr gut sehen kannst. Lasse deine Liebe fließen. Streichel deinen kompletten Kopf, die Stirn und die Haare. Bedanke dich bei deinem Geist, bei deinem Verstand, dass sie dich so gut begleiten. Überbringe deine allergrößte Liebe und Dankbarkeit, wie du sie noch nie überbracht hast. Und nun fühle in deinen Körper hinein, fühle hinein und spüre, wie er sich jetzt anfühlt. Spüre die Leichtigkeit und die Freude, welche in dir schwingt und spüre die große Kraft, welche du jetzt trägst mit welcher du deinem Körper dankst und die Dinge, all die Dinge in deinem Alltag erledigen kannst. Denn dein wundervoller Körper ist immer bei dir. Und dann bleibe noch ein wenig, auf deiner Unterlage liegen und genießen die Harmonie und den Frieden in deinem Körper.